Ich erwarte eine sehr wichtige Lieferung zu Hause. Können Sie mich bitte anrufen, wenn sie kommt? Ich gebe Ihnen meine Handynummer. Okay, ja, kein Problem. Geben Sie Nummer. Okay, 401-555-1125. Vier. Vier Null? Vier, Nein, nein, die vier habe ich nur wiederholt. Eine Vier. Eins. 4 Gut, nochmal von vorn. 4, 4, 0, 0, 1. Eins. 4, null. Null eins. Eins. Ja. 5, 5, 5. 5, Das war schmerzlos, okay. 1, 1, 2, 5. Sehr gut, dann haben sie es. 155 Was? Sie sagen eine 1, 2 5 1, 5, 5. Nein, nicht eine 1 und 2 5 2 Einsen. 2, 1, 1, 1, 2, 5. Oh mein Gott. Okay. Wie viele Einsen? Ich, ich gebe Ihnen nicht die Anzahl der Ziffern, ich gebe Ihnen die Ziffern. 1, 1, 2, 5. Das sind die letzten vier Ziffern. Okay. 1, 1, 1, 1, 1, 2. 2, 5. 5. Ich oh, verstehe. 1125. Ja, 1125. Lesen Sie mir die Nummer nochmal vor. Ich, ich muss holen Stift. Okay, I'm expecting a very important delivery at the house. So could you please call me if it arrives? I'll give you my cell number. Okay, yes. No problem. Give me number. Okay, 401-555-1125. 4 4 0 4 Four, zero. No, no, I was just repeating the four. One, four. One, four. All right, let's start over. Four, zero, one. Four. Zero. Zero. One. One, four, zero, one. Yes. Five, five, five. Five, five, five. That was painless. Okay, one, one, two, five. One, one, two, Five. There you go. You got it. One five five. What? You say one one two fives. One five five. No, no, not one one and two fives. Two ones. Two one one one two five. Oh my God. Okay. How many ones? No, no, I'm, I'm not giving you quantities of the numbers. I'm giving you the numbers. One one two five. Those are the last four numbers. Okay. One. <sighs> one one. One, one, two, two, five. Five. Oh, I see. One, one, two, five. Yes, one, one, two, five. All right, now read the number back to me. L let me get my pen.